Herzlich willkommen zu diesem Videoseminar zum Thema Sichtbarkeit im Netz als Unternehmer. Wie wirst du sichtbarer? Wie werden Menschen auf dich aufmerksam? Ja, wo erfahren Menschen überhaupt von dir, von deiner Website, von deinen Leistungen, von deinen Alleinstellungsmerkmalen? Und das schauen wir uns jetzt einmal im Detail genauer an. Qualitatives Kundenwachstum mit System. Der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Werfen wir einmal einen ganz kleinen Blick zurück. Und zwar sehen wir hier auf der nächsten Folie ein paar alte Kanäle. Das heißt, das sind so die klassischen Marketingkanäle. Es heißt nicht, dass diese Kanäle nicht mehr existent sind, aber wir können sie in die Sorte der alten Kanäle, das heißt der bewährten Kanäle, packen. Bedeutet zum einen, wir kennen das noch ganz am Anfang, die klassische Anzeige, von vielen immer noch benutzt, von vielen immer noch verarbeitet. Dann auch so ein ganz beliebtes Thema ist die telefonische Akquise, manchmal sogar die telefonische Kaltakquise kann man auch so ein zweiseitiges Schwert zu sehen. Manchmal macht es tatsächlich Sinn, eine gewisse Telefonkontaktanbahnung mit in den Verkaufsprozess einzubeziehen oder in den Kundengewinnungsprozess. Aber ich weiß nicht, ob es unbedingt Sinn macht, das sofort gleich als erste Kontaktannahme, das typische Kalt telefonieren, Kalt akquirieren, weiß ich nicht. Nächster Bereich, den wir hier sehen, ist im Grunde, ja fast noch härter, allerdings sind dadurch schon Großkonzerne groß geworden, wie damals zum Beispiel Vorwerk und so weiter, ist die der Kaltbesuch oder auch überhaupt der Außendienst. Es muss ja nicht immer kalt sein. Es kann ja auch der klassische Außendienst sein, der unterwegs ist, Kunden zu besuchen, Interessenten zu besuchen und so weiter. Wird, glaube ich, immer einen gewissen Stellenwert haben. So die Frage, ist das ein Tool im Rahmen des Kundenwachstums, im Rahmen der Neukundengewinnung? Nächsten Bereich, den wir sehen, ja, ist das, was ich, ähm, wo wir sagen könnten, ja, das ist eher schon was Exotisches für klein- und mittelständische Unternehmer, manchmal aber doch verbreitet, ist im Grunde einfach, ja, die Plakatwerbung, ist überhaupt das Raustragen von Werbung. Und das erwische ich, oder da erwische ich doch das ein oder andere Mal immer wieder, Kleinunternehmer. Nehmen wir mal beispielsweise zum Beispiel den Sportverein. Wie viele Sportvereine werden irgendwo durch Kleinunternehmer gesponsert, dass dort dann irgendwo ein Plakat an der Bande hängt und so weiter. Daran ist auch grundsätzlich nichts Schlechtes zu sagen. Wenn du damit den Verein unterstützen willst, dann finde ich das total toll. Mit der Neukundengewinnung hat das allerdings weniger zu tun. Denn ganz ehrlich, wie viele neue Kunden wurden darüber gerade gewonnen? Und der letzte Bereich ist dann das, was ich jetzt einfach mal so darstellen will als alten Kanal, ist ja Messe, Promotion, Wirtschaftsschauen, irgendwelche äh, aktiven Events, woran man teilnimmt, um dort neue Kunden auf sich aufmerksam zu machen, auf sie, äh, neue Kunden zu generieren, neue Kunden zu gewinnen. Das sind so die klassischen Tools, wo wir bekannterweise häufig als KMU-Unternehmer unterwegs waren. Was haben sie alle gemein? Sie haben eigentlich alle eins gemeint, sie sind relativ teuer. Sie sind zeitintensiv und sie haben nachweislich eine sinkende Reichweite. Es gibt bestimmt vielleicht einzelne Bereiche, einzelne Messen, die tatsächlich noch aufstrebend sind. Aber im Großen und Ganzen haben diese Kanäle, die wir hier aufgezeigt haben, grundsätzlich eine sinkende Reichweite. Ja, was tun wir? Es gibt natürlich auch neue Kanäle. So, jetzt heißt es nicht, dass das alte nicht funktioniert, aber Neues ist definitiv dazugekommen. Nehmen wir hier mal zum Beispiel den Klassiker, was viele dann sagen, eine Website. Hm, das mit der Website schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Denn sei mal ganz ehrlich, wie viele neue Kunden kommen denn wirklich täglich auf deiner Website? Das heißt also über deine Website und sagen, Halli, Hallo, ich habe mir deine Website angeschaut, ich möchte gerne bei dir kaufen. Wie viele Anfragen kriegst du beispielsweise über das Kontaktformular, was vielleicht auf deiner Website integriert ist? Ist das genau die Anzahl, die du dir vorgestellt hast, als du eigentlich mal die Website programmiert hast? die meisten sagen mir nein aber ich zeige dir gleich in diesem video noch tools techniken wie du da definitiv schon eine größere steigerung der anfragequote erreichen kannst wir nennen das im fachjargon conversion rate das heißt menschen die auf deiner seite sind und dann den schritt dorthin machen mit dir kontakt aufzunehmen nennt man conversion rate Gehen wir aber später noch ein wie du das optimieren kannst mit ganz einfachen kleinen techniken zweiter bereich Worum sich ja auch hier einiges dreht in dieser Sichtbarkeitschallenge, ist das SEO, das Suchmaschinenmarketing. Ganz großes Tool. Das finde ich eigentlich auch wieder eine sehr, sehr schöne Art und Weise der Neukundengewinnung, denn hier kommen die Menschen von sich aus auf dich zu. Wir reden hier auch vom Inbound-Marketing. Das heißt, Menschen werden, weil sie recherchieren, weil sie suchen, auf dich aufmerksam und kommen dann zu dir. Wie das Ganze funktioniert? Ebenfalls ein paar wichtige Hinweise, aber da gibt es ja auch noch einzelne Beiträge zu. Dann, großer Bereich, damit überhaupt Suchmaschinenwerbung betrieben werden kann oder Suchmaschinenmarketing, ist Content Marketing. Was ist das, was wir von einem Unternehmen am Anfang erfahren, wenn wir es noch nicht kennen? Es geht mir nicht um deine Stammkunden. Da wird sowieso alles irgendwo funktionieren. Da ist auch garantiert noch ein Upsell möglich, das heißt mehr rauszuholen. Aber ein bisschen frisches Fleisch, ein bisschen frisches Gemüse brauchen wir schon regelmäßig, denn nur von den Stammkunden, das, da können wir auf Dauer nicht leben. Und wie werden Menschen auf dich aufmerksam? Das heißt, wie erfahren sie überhaupt Details von dir über Inhalte? Inhalte, die du ins Netz streust, die du ins Netz verteilst. Da haben wir schon zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Tool hier in diesem System, der ist von Page Rangers. finde ich mega, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ansatz. Das Ganze ist allerdings noch ein bisschen umfangreicher, denn Content kommt überall her. Content ist ja nicht nur das geschriebene Wort. Content ist im Grunde das, was wir hier auch gerade machen. Ein Video ist ebenfalls Content, wobei am Anfang immer erstmal ein geschriebenes Wort stand. Content kann aber auch eine Audiodatei sein. Viele Kunden, die ich kenne, sagen, ach, ich habe gar nicht so viel Lust auf Schreiben ständig. Dann sprecht doch einfach eine Audiodatei ein und nimm das als Basis. Das nennt man auf Neudeutsch Podcast. Bei mir auf der Seite www.kundenwachstum.de findest du übrigens alles. Da sind Videos, da sind Texte, da sind aber auch genauso Podcast-Artikel. Am Ende kann man sich das einfach raussuchen, was man möchte. Kleiner Tipp am Rande, aus dem gesprochenen Wort kann man dann per Transkript, das nennt man transkribieren, auch wieder sehr schnell und relativ einfach eine Textdatei erstellen. Entweder selber oder man gibt es jemanden, der das für einen macht. Gerne gebe ich dir da auch Tipps weiter. Schick mir sonst einfach per Facebook eine Partner, eine persönliche Nachricht oder schreib hier einfach in eine E-Mail unten drunter in den Kommentarleiste oder aber auch kannst natürlich das Video kommentieren, je nachdem wie du möchtest. Ich blende dir nachher auch noch meine Kontaktdaten ein unter www.kundenwachstum.de, wirst du alles finden. Dann gibt es den sogenannten AdWord-Bereich, das nennt man auch Pay-Per-Click. Wir bezahlen dafür, dass Menschen auf uns klicken. Erstmal müssen wir dafür bezahlen, in der Regel, dass wir überhaupt irgendwo erscheinen. Heißt, klassisches Suchmaschinenmarketing ist, dass wir irgendwo bei Google gefunden werden und in der Top 10-Liste im Idealfall auftauchen. Das ist zumindest der Wunsch von vielen. So, jetzt tauchen wir dort eventuell nicht auf. Dann kann man das mit Geld herbeiführen. Das sind dann die sogenannten Google AdWords-Anzeigen. Ich persönlich bin nicht so der Fan davon, seinen ganzen Firmenerfolg auf AdWords aufzubauen. Ich kann es mir manchmal vorstellen, dass es so einen gewissen Pusher bringen kann, dass es auch manchmal ein gewisses Tool ist, womit man mal schlechte Zeiten austauschen kann, wenn man, ein, äh, austauschen, äh, ausgleichen kann, wenn man einfach neue Nachfrage erzeugen möchte. Aber grundsätzlich ist meine Meinung, sollte das Ganze am besten auf soliden Steinen gebaut sein, wovon alleine Nachfrage entsteht. Und am Ende noch natürlich Social Media Marketing. Stark gehypt. Manche sagen, es ist alles Blödsinn. Manche sagen, das ist absolut ultimativ. Das braucht man. Ich glaube, dazwischen liegt irgendwo die Wahrheit. Allerdings hat Social Media Marketing einen großen Nachteil. Es ist sehr zeitintensiv und es ist wenig Bestand. Heißt also, wenn du zum Beispiel in Content investierst oder in SEO-Marketing und es geschafft hast, mit guten Artikeln relativ weit nach vorne zu kommen, dann wird das auch über Monate so stehen bleiben, vorausgesetzt, du pflegst es so ein bisschen und besserst nur ein bisschen nach. Das heißt, du kannst auch mal eine Durststrecke überstehen. Social Media, wenn dort nichts mehr fließt, das heißt, wenn da kein Input kommt, dann brechen dir deine Fans auch gleich weg. Und du musst dort einfach auch täglich beschallen. Das ist die Sache. Gleiche passiert übrigens auch beim Pay-per-Klick. So. Jetzt sage ich nicht, dass das Alte schlecht ist und dass das Neue ganz toll ist, wie viele Online-Marketer vielleicht manchmal sagen, du musst unbedingt Online-Marketing machen, dann rennt das Ding von alleine. Ich weiß nicht, ob das wirklich richtig ist. Allerdings schlecht ist es auch nicht. Ich bin der Meinung, es ist eine doppelte Chance. Eine Chance, die wir so noch nie zuvor hatten. Denn die Generation vor uns, die hatten nur die klassischen Kanäle und das war sehr zeitintensiv und relativ teuer. Heute haben wir beide Möglichkeiten. Wir haben zum einen das persönliche Geschäft und wir haben aber auch die ganzen Tools und Techniken der Online-Möglichkeiten. Für mich macht es es erst richtig schön, wenn wir einen gelungenen Mix herstellen. Und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Wir gehen heute nicht mehr online. Nein, die Menschen leben online. Und zwar über 150 Mal täglich haben Menschen Kontakt mit dem Netz. Früher, früher in Anführungszeichen, so lange ist es noch gar nicht her, da haben wir uns eingewählt ins Internet. Die Zeiten sind lange vorbei. Heute ist das Internet jederzeit verfügbar, überall da. Und es ist eigentlich völlig egal, für was sich jemand gerade interessiert. Er ist sofort dabei und prüft es in irgendeiner Art und Weise. Ob auf dem Desktop, auf dem Tablet oder sogar auf dem Smartphone. Schau dir doch einfach mal an, wie es in der Bahn, in der U-Bahn, in der Straßenbahn oder wo auch immer aussieht. Überall sind die Leute am checken und kontrollieren irgendwelche Sachen oder recherchieren oder suchen sich was neues raus und so weiter. Wann wie findet das bei dir statt? Wie bedienst du den Kunden bereits auf diesem Kanal und wann bist du auf seinem Smartphone, auf seinem Tablet? Das ist die große Frage, denn dein Wettbewerber ist definitiv da, das weiß ich. Wendepunkt ist längst erreicht. 2011 wurde erstmalig mehr Zeit mit digitalen Medien verbracht, als mit klassischen Medien. Und zu klassischen Medien gehört übrigens auch der Fernseher. Das heißt, wir reden nicht nur über das Zeitunglesen, über das Magazinlesen oder dergleichen, sondern wir reden auch über das Fernsehen schauen. Das heißt, Menschen haben mehr Zeit mit digitalen Medien seit 2011 verbracht, als mit klassischen Medien. Wer das nicht glaubt, habe ich mal ein schönes Bild für euch. Hier sehen wir zum Beispiel den Petersplatz Rom 2005. Viele Menschen schauen sich ein Ereignis an. Und das ganze Spielchen ein paar Jahre später. Petersplatz 2013. Was sehen wir dort? Eine unglaubliche Anzahl an Smartphones. Das sind hier keine Lichter. Das sind alles Handys, die hochgehalten werden. Unfassbar, was sich dort abspielt. Wir haben 81 Millionen Deutsche ungefähr. Man weiß die genaue Zahl, glaube ich, gerade nicht so genau. Weil, wie sieht deren Aktivität aus? Wir haben 64 Millionen Smartphone-Nutzer davon. Heißt eigentlich, auf Deutsch gesagt, jeder. <lacht> Denn wenn wir jetzt mal die ganz Kleinen, wobei bald ist das glaube ich auch vorbei, also ich sehe immer mehr Kleinstkinder, die damit rumlaufen. Es sei jetzt hier mal nicht dahingestellt, ob das gut oder schlecht ist, das ist nicht meine Aufgabe. Fakt ist, wir haben über 64 Millionen Smartphone-Nutzer, die täglich über 150 Online-Kontakte haben. Das heißt, sie ziehen das Handy raus, und es ist ständig am Start, im Schnitt. Davon sind alleine nur in Deutschland 29 Millionen aktive Facebook-Nutzer. Und das ist eine sehr große Anzahl. 29 Millionen aktive. Vor allen Dingen, wenn wir uns die Zielgruppe von Facebook einmal anschauen. Wir haben 64 Millionen Smartphone-Nutzer, 29 Millionen aktive. Wer ist denn überhaupt bei Facebook? Bei Facebook ist die Schicht von ungefähr Ende 20 bis Mitte 50, Ende 50. Das ist die Zielgruppe. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das ist 70 bis 80 Prozent Marktanteil. Ein gigantischer Wert. Jetzt kann man sagen, warum bringt er das hier rein? Ich bin nicht von Facebook und ich will auch keine Facebook-Werbung verkaufen. Ich will dir noch mal ganz kurz aufzeigen, wie stark präsent das Ganze ist. Denn das sind Menschen, die regelmäßig ihren Feed checken. Regelmäßig heißt, alle paar Tage kontrollieren sie, was ist Neues reingekommen. Die Frage, bist du dabei? Kannst du sagen, Facebook will ich nicht, mag ich alles nicht. Wir schauen uns allerdings mal verschiedene Kanäle im Idealfall an zusammen. Und welche Kanäle bespielst du denn? Denn Facebook ist für mich nicht das Allheilmittel. Genauso wenig wie Suchmaschinen, Online-Marketing ausschließlich, wie Google AdWords, wie das, das, das. Ich nenne das alles Kanäle. Ich Frage ist nur, welche Kanäle bespielst du? Und ich habe diesen Kanal hier einfach mal rausgenommen, weil Facebook sehr gesetzt geworden ist. Da sind keine jungen Juppies mehr da, da sind keine Teenies. Das ist in der Regel meistens genau unsere Zielgruppe. Und wisst ihr was? 77 Prozent der deutschen Facebook-Nutzer verbinden sich gerne mit Seiten von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wir haben hier ja selber in dieser Challenge eine Facebook-Gruppe. Und darüber wird kommuniziert. Oder schreiben wir uns gegenseitig hin und her E-Mails. Nein, wo wird darüber kommuniziert? Über die Facebook-Gruppe. Frage ist nur, wie präsent bist du da? Welche Strategie hast du? Welches Konzept? Dass du nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig bei deinem Zielkunden präsent bist. Wir schauen uns nochmal einen anderen Bereich an. Und zwar Social Media ist aus meiner Sicht die Empfehlungs-Marketing-Plattform 2.0 allgemein. Lösen wir uns jetzt mal ganz kurz von Facebook und nehmen das mal alles allgemein. Social Media ist einfach gigantisch. Was früher Mund-zu-Mund -Mund stattgefunden hat, findet nach wie vor statt. Es ist nur ergänzt worden, also es ist ein doppeltes Paket, um solche Tools wie Facebook, aber auch andere Bewertungsplattformen vom Arbeitgeber, eine Google-Bewertung und so weiter. Fällt irgendwo alles damit rein, dass Menschen dort ihre Meinung kundtun. Der Punkt ist... Nicht dabei sein kannst du nicht, denn es ist ein riesiger Teil. Ich habe teilweise auch gastronomische Betriebe bei mir in der Betreuung und teilweise wissen die Hälfte dieser Betriebe gar nicht, dass über sie bereits schon geschrieben wurde im Netz. Es heißt also nur weil du vielleicht sagst, ich habe keinen Account, heißt das noch lange nicht, dass der Account nicht da ist. Denn es können auch andere für dich einrichten. Heißt also dabei sein oder darauf zu verzichten, geht eigentlich gar nicht mehr. Selbst meine Oma ist über 80. Die ist im Internet, obwohl sie selber noch nie was eingestellt hat. Nee, es wurde mal ein Foto von ihr gemacht bei so einem DRK-Treffen. Das Ganze wurde dann in der Zeitung veröffentlicht und sie wurde dort einfach erwähnt als Ehrenmitglied, was dort mitgeholfen hat. Zack, schon ist sie im Netz auffindbar, obwohl sie das selber nicht weiß. Was denkst du, wie es dir da als Unternehmer geht, wenn du mal wirklich in die Tiefen forst, also reinforscht? Also nicht dabei sein geht nicht. Die Frage ist nur, wie steuerst du es? Welchen Plan hast du? Man kann das Empfehlungssystem nutzen. Hier sehen wir das zum Beispiel. Man muss das ja mal ein bisschen anders sehen. Viele sagen oft immer zu mir, dass es anstrengend, dass es total viel Arbeit, wenn ich ständig posten muss und so weiter. Mal folgende Zahlen. Die Reichweite ist aus meiner Sicht ein Geschenk. Stell dir mal Folgendes vor. Wie viele Menschen schaffst du auf reguläre Art und Weise täglich zu erreichen? Face to face. Du musst jetzt nicht mit denen unbedingt dich treffen, aber vielleicht einfach telefonieren, ganz kurzen Smalltalk führen. Wie viele Menschen schaffst du es täglich zu erreichen? Und ich weiß, es ist ein bisschen klein, aber ihr könnt euch das nachher auch noch runterladen und ausdrucken. Ich lese es euch einmal ganz kurz vor. Hier haben wir zum Beispiel einen Post, ähm, immer nach meinen Seminaren. Das ist zum Beispiel von der Barbara Pennig. Zwei sehr inhaltsreiche Tage mit reichlich Input, vielen wertvollen Impulsen, Tipps und Denkanstößen. Ich sitze gerade bei dem reich gefüllten Ordner und meiner To-Do-Liste. Und freue mich über den frischen Elan, den mir die Veranstaltung mitgegeben hat. Habe jetzt einen roten Faden für mein Marketing und kann auf ersten Ergebnissen aus dem Seminar aufbauen. Da fällt es mir doch sehr leicht, am Ball zu bleiben. Danke an Christian, Silke, Patrick und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die tolle Veranstaltung. Und alle, die noch überlegen, meldet euch an. Es lohnt sich. Sie redet hier über mein Marketing-Seminar. Und dafür habe ich sie nicht bezahlt. Das hat sie einfach so geteilt, weil sie Freude daran hatte. Oder hier sehen, wir, hier sehen wir einfach, was das erreicht. Ein Bild von dem Seminar. 10.046 erreichte Personen, ohne dass ich dafür Geld ausgegeben habe, Leute. 10.046 erreichte Personen und ich bin, da wirklich, ich bin da wirklich kein Champion. Ich bin da eher klein sortiert. Es gibt bestimmt da draußen vielleicht sogar bei euch welche, die haben viel, viel mehr. Die Frage ist immer nur, in welchem Kontext, in welcher Strategie. Wichtig ist aber immer, es muss eine Mischung sein. Hier haben wir zum Beispiel dann einen Post, den du bei mir im Feed einfach sehen kannst, bei Facebook auf der Seite Kundenwachstum, zum Beispiel, wo die Menschen einfach mehr erfahren. Wir veröffentlichen zum Beispiel Woche für Woche mehrere Artikel auf der Website, wo du alles Mögliche nachlesen kannst rund um das Thema Marketing, wo du dir Infos ziehen kannst und so weiter. Wie funktioniert das alles und so weiter. Hat hier 6.769 Personen erreicht. Hier mein Berlin-Trip, wo wir im Sturm hängen geblieben sind, 5.975 und die Mischung macht es am Ende. Heißt, wir haben hier mal einen Blick ins Seminar, wir liefern Content, der wichtig ist für den Kunden, das heißt, der für ihn wertvoll ist, womit er was anfangen kann, aber auch ein bisschen Entertainment. Der Blick hinter die Kulissen. Wie läuft das in der Firma? Was sind das für Menschen? Was ist das für ein Typ hier eigentlich, der gerade mit mir spricht? Ist das ein echter Mensch? Gibt es den? Wie lebt der so ein bisschen? Du musst ja nicht dein ganzes Leben preisgeben. Die Frage ist immer nur, so viel, wie du willst, ist völlig okay. Es gibt da kein Patentrezept. Allerdings lieben wir Menschen es, wenn wir Menschen vertrauen können und wenn wir auch einen ungeschönten Blick irgendwo hinter den Kulissen erleben, erfahren, damit wir einfach wissen, was ist das für eine Firma. Dein Marketing sollte allerdings stimmig sein. Mach bitte kein Kuddelmuddel. Hier mal ein Post, da mal ein bisschen was raus. Da mal einfach ein Versuch, das ist nicht ganz so glücklich. Ich gebe dir jetzt ein paar Tipps mit, wie du da Struktur reinbringst. Erstens ist das Allerwichtigste, ist der USP, der Unique Selling Point, dein Alleinstellungsmerkmal. Das macht dich für deinen Kunden einzigartig und unverwechselbar. Werde zum Anderen. Bessere gibt es genug. Ich wirst, du wirst fast keine Website finden, kein Prospekt, wo nicht irgendwo was drin steht. Ich bin besser. Ja, was interessiert mich das? Was interessiert uns besser? Besser verspricht jeder. Was uns interessiert ist, worin bist du anders? Was ist das Alleinstellungsmerkmal, warum ich genau zu dir kommen sollte und bei dir etwas bekommst? Wenn du das schaffst, dann hast du gigantische Vorteile. Und zwar zum einen garantiert mehr Gewinn. Warum sage ich das? Mehr Gewinn? Ganz einfach. Weil wenn du in gewissen Punkten anders bist als die anderen, wirst du auch mehr nehmen können. Du kriegst von ganz alleine mehr. Du ziehst dich den Preisdruck damit. Und wenn ich mal, du hast ein Produkt, was es sonst nirgendwo gibt. Bevor es äh, Smartphones gab, welches war das erste Smartphone? Das vom Apple, das iPhone. Heißt also... Der konnte jeden Preis aufrufen, den er wollte, solange es eine Akzeptanz gab, es zu kaufen. Heute kostet es bei Samsung noch die Hälfte. Wenn du anders bist, einzigartig bist, dann funktioniert das. Ein wichtiger Punkt. Große Zielgruppe wird kleiner. Also du hast einen kleineren Markt, aber da drin eine große Zielgruppe. Du wirst in der Zielgruppe bekannter und vieles, vieles mehr. Hast mehr Planungssicherheit. Denn Menschen wollen dich als Experten haben. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, das Design muss passen. Ist der erste Eindruck, womit dein Kunde abgeholt wird? Er kann dich noch nicht reden hören. Er kann, klar, aus den Videos oder sowas, aber auch das ist dann ja wieder ein Designeindruck. Design besteht aus mehreren Faktoren. Und wie ist das Design wirklich deiner Prospekte, deiner Website, deines Layouts und so weiter? Das entscheidet erheblich darüber, ob der Kunde kauft oder nicht. Denn er hat sonst keine Anhaltspunkte. Wir reden nicht über die Empfehlungen, die sowieso kommen. Das ist schön, die wünsche ich jedem und da freue ich mich auch drüber. Das ist der Lohn deiner bisher gestreuten Saatkörner, die du jetzt ernten kannst. Aber wenn du neue Saatkörner ausbringen willst, die wieder Früchte tragen, wo wieder neue Kunden kommen, dann ist wichtig, dass das alles harmonisch und stimmig ist. Und zwar hat Design nicht nur Farben, wie wir das hier sehen, sondern die Bilderwelten, die Farben. Mit welcher Farbe kommunizierst du? Wie ist überhaupt der Aufbau, den der Kunde spürt? Die Logik, die Struktur? Wie wird er durch eine Website geführt? Wie wird er überhaupt durch deinen Prozess geführt? Und vieles, vieles mehr. Nächster Punkt, der wichtig ist, ist natürlich der Content. Denn das ist das, was er jetzt als nächstes wahrnimmt. Den Inhalt. Der Inhalt entscheidet darüber, ob er den nächsten Schritt mit dir geht. Ich sage immer, Marketing und Verkauf ist so ein bisschen wie Dating. Heißt also, wir lernen uns irgendwo kennen, wir haben uns jetzt zum Beispiel hübsch gemacht und irgendwann geht der Mund auf. Was kommt dann aus dem Mund raus? Drehen wir uns dann um und sagen, oh, ich wollte doch noch zu einer anderen Verabredung? Oder hat uns der Inhalt so getoucht, so berührt, dass wir sagen, ich möchte den nächsten Schritt mit diesem Kunden gehen? Oder also mit diesem Lieferanten, in dem Fall der Kunde, mit dir. Wir sehen das übrigens ganz entscheidend, ich hatte vorhin schon gesagt, mit der Conversion Rate, das heißt der Umwandlungsquote. Es gibt noch einen zweiten Begriff, das nennt man Click-Through-Rate. Das ist die Klickrate aus der, wenn du machst ja zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung und bist auf Seite 1 und wir haben es geschafft zusammen, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Aber den Erfolg kannst du steigern und zwar teilweise um 20, 30 und 40 Prozent. Und diese Sachen ziehe ich jetzt nicht irgendwo aus dem Himmel, sondern das kannst du live erleben. Und ich kann das mit mir den Weg gehen und ich begleite dich dabei, wie du es selber spürst. Denn dort ist das Wording ebenfalls wieder entscheidend, der Inhalt. Denn was ist das Erste, was ich auf der Google-Übersichtsseite sehe? Ich sehe... Einfach nur zehn Überschriften. Auf welche drücke ich? Auf welche klick ich, wenn ich meine Informationen bekommen möchte? Auf die, wo mich der Inhalt, die geschriebenen Wörter am meisten touchen. Und das zieht sich dann durch wie ein roter Faden. Also fängt es ganz weit vorne an und endet irgendwo hinten bei dem wirklichen 1:1 Gespräch, was dann für mich mit dem Marketing erstmal nichts mehr zu tun hat. In dem Moment sind wir im Verkaufsprozess. Das ist deine Baustelle. Mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass mehr Verkaufsgespräche im 1 zu 1 oder per Telefon oder Skype, wie du es immer handhabst, entstehen. Das ist meine Welt. Entscheidungen werden getroffen über die Worte. Entweder geschrieben, gesprochen oder als Video in Kombination. Es wird dadurch die Beziehung schon hergestellt. Klar, die ersten Worte, die ich empfange, bauen bei mir eine gewisse Beziehung auf. Du outest dich ja auch über das Wort, was du schreibst. Was weißt du, wo stehst du, was bekommt man bei dir und so weiter. Ja, am Ende verführst und begeisterst du deinen potenziellen Kunden mit den Worten. Das ist das Entscheidende. Und zu guter Letzt natürlich die Strategie. Es bringt nichts, wenn du gute Worte schreibst, der Kunde sie aber nicht spürt. Es bringt nichts, wenn du ein paar Posts machst, danach aber nichts kommt die Struktur muss passen. Es muss alles logisch und aufbauend ineinander gegliedert werden. Das ist wichtig. Das bringt dich beim Kunden in das Bewusstsein die Strategie, denn die wenigsten Kontakte entstehen nur bei einem Besuch. Wir brauchen drei, vier, fünf, sieben, manchmal sogar bis zu zehn Kontakte, bevor wir Vertrauen geschlossen haben. Und dafür brauchen wir eine Strategie. Das ist aber einfacher, als du denkst, gerade in der heutigen Welt, vor allen Dingen, wenn wir den doppelten Nutzen sehen. Es geht darum, erst mal richtig gefunden zu werden. Es geht dann darum, Streuverluste zu vermeiden. Es bringt nichts, wenn falsche Menschen bei dir was anfordern, vielleicht sogar noch eine teure Google AdWords-Klicks erzeugen und so weiter. Wir wollen genau die richtigen haben. Wir wollen ressourcenschonend arbeiten mit der Strategie. Das ist mir immer wichtig, denn Zeit und Geld ist definitiv bei uns allen nur begrenzt. Und das ist die Ressource, die leider endlich ist als Unternehmer. Zeit vor allen Dingen, aber auch das Geld. Und aus meiner Sicht sollte jede Strategie nachhaltig und beständig aufgebaut sein und im Idealfall auch steuerbar und skalierbar. Steuerbarkeit und Skalierbarkeit heißt skalieren, du kannst es hoch und runter fahren, so wie du es gerade brauchst. Ich bin ganz ehrlich, das geht nicht beliebig. Das sind Versprechen, die werden im Netz gemacht. Ich kann sie nicht halten. Aber was ich dir halten kann, ist das Thermostat immer besser einzustellen mit dir, dass wir immer genauer regeln können. Und das macht Spaß. Ein Best Practice Beispiel. Nehmen wir hier mal die Website einer Kundin von mir, die Schauspielschule Hannover und machen mal einen Kurzcheck. Hier sind mehrere Elemente drauf, wo sofort diese Punkte, die wir eben gerade rübergebracht haben, umgesetzt sind. Erstmal sehen wir Hannover's größte Schauspielschule. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Sie hat den Vorteil einer Größe. Klar, wenn du das hast, das ist bei ihr jetzt entstanden, dann kannst du es haben. Ich freue mich da sehr darüber, dass das bei ihr entstanden ist, vor allen Dingen auch ein bisschen durch die Zusammenarbeit mit uns, aber natürlich auch durch die Unternehmerin, die echt vieles umsetzt, Power hat. Hast du nicht die Größe, dann bist du eben der Einzige, dann bist du der Außergewöhnlichste, dann bist du der Einzige, der blau ist, anstatt wenn alle rot sind. Lass uns da mal reinspüren, was ist bei dir anders und trag es dann noch raus. Der Kunde will wissen, was bei dir anders ist. Nächstes wichtiges Element, was wir hier sehen, ist dann im Grunde ein lächelndes Gesicht, was uns sofort anlächelt. Schaut euch mal so viele Webseiten an, wie trostlos und traurig sie auf uns hier reinprasseln. Und dann guckt ihr Werbung der professionellen Großunternehmen an, der großen Konzerne. Ich bin kein Fan von Konzernen und auch nicht von Konzernwerbung. Aber spür da mal rein und mach mal Folgendes. Solltest du den Fernseher, machen sie ja immer weniger, aber mach mal wieder anmachen und guckst irgendeine Sendung. Und dann kommt ein Werbeblock im Privatfernsehen. Dann nimm dir mal einen Block und eine also einen Stift und mach eine Strichliste wie viele lachende Gesichter dich innerhalb dieser drei Minuten angucken. Wahrscheinlich ist das ganze Papier voll. Manchmal habe ich schon erlebt, da kommt der Kunde hat mir gesagt, er kommt gar nicht hinterher, so schnell Striche zu machen, wie irgendwo lachende Gesichter aufpoppen. Frage ist nur, wie viele lachende Gesichter hast du auf deiner Seite? Allein das lachende Gesicht hat dafür gesorgt, dass die Klickrate auf dieser Website erheblich gestiegen ist. Und zwar richtig erheblich. Schaffe doch einfach lachende, freundliche, positive Botschaften auf deine Seite. Ich habe Immobilienmakler, die haben jetzt auf einmal nicht mehr die nackten Immobilien abgelichtet, sondern wunderschön das Begrüßungsgespräch oder ein Pärchen, was begrüßt wird, wo der Schlüssel übergeben wird, was auch immer. Versuche versuch immer Menschen mit einzubauen oder positive Signale. Weiterer Punkt ist hier, was fast auf allen Seiten fehlt, der Call to Action. Hier klicken und zum Probetraining anmelden. Was interessiert mich denn, wenn ich an der Schauspielschule suche? Hier in diesem Beispiel. Natürlich freue ich mich, wenn ich ein Probetraining bekomme. Dann macht das Ganze Sinn. Hier der Button sofort im sichtbaren Bereich. Und vertrauensvolle Elemente, wo Ihre Kinder schon mal eingesetzt waren, bei RTL Nord, beim NDR, ein Herz für Kinderstiftung sind sie schon aufgetreten. Zack, alles, die, die ganze Kombination aus diesen Elementen hat dafür gesorgt, dass hier 30 bis 40 Prozent mehr Klickrate entsteht, als vorher. Sind das Sachen, die du auch umsetzen kannst? Definitiv. Also auf jeden Fall schon mal Tagesaufgabe, prüfe doch einmal, wie deine Website aussieht, wie viele Elemente von diesen Sachen, die wir gerade angesprochen hatten, sind dort zu finden. Und dann haben wir allerdings das nächste Problem. Du bist nicht allein, denn aus Sicht deines Kunden gibt es ja noch andere Anbieter. Und Tut mir eingefallen, setz einfach mal die Brille deines Kunden auf. Setz mal die Brille des Kunden auf und schaue, was dort draußen aus Sicht des Kunden noch alles an Wettbewerb auftaucht. Und nicht schon vorher sagen, ich bin da sowieso besser als der oder das ist bei mir viel schöner. Nee, der ist kein Wettbewerber. Doch, der Kunde weiß es mich noch nicht, der Neue. Er kann das ja noch gar nicht trennen. Und wenn du nicht irgendetwas darstellst, wo der Unterschied ist, dann packt er da erstmal alle nebeneinander, die aus seiner Sicht in den Topf kommen. Und das machen wir zum Beispiel auch, dass wir einfach mal gemeinsam, beziehungsweise das machen wir erstmal allein und zeigen es dir dann, wie sieht dein Kunde deine Seite, wie sieht dein Kunde dich im Vergleich zum Wettbewerb. Es ist einfach unglaublich, was dabei rauskommt. Immer wieder tolle Erlebnisse. Ich zeige dir das mal. Dann kriegst du eine Auswertung. Hier haben wir es mal am Beispiel von Hornbach Praktika und Obi.de gemacht. Ähm, Praktika ist wieder da. Man hat es noch nicht mitgekriegt, aber sie wollen äh, wieder Gas geben. Bin mal gespannt, was daraus wird. Ja, und da sehen wir schon direkt anhand von verschiedenen Signalen, Social-Media-Signalen messen wir, wir messen deine Website-Daten, wie oft wird sie besucht, wie sichtbar ist sie, wie viele Keywords im Netz besetzt du. Alles Mögliche kommt in die Auswertung mit rein und danach wird dann im Grunde genau analysiert und dargestellt, wo stehst du, wo stehen deine Wettbewerber und warum machen wir das? Ganz einfach, um die Lücken zu finden. Denn es gibt eine Schnittmenge mit deinem Wettbewerber, es gibt aber auch einen Bereich, den du alleine besetzen kannst, ohne deinen Wettbewerber. Und da sollten wir das Unterscheidungsmerkmal mit dir zusammenarbeiten, das zu präsentieren, die Lücken zu finden. Es ist viel leichter, Lücken zu finden und dort eine Alternative anzubieten, anstatt zu kämpfen. Aber dafür muss man den Markt genau kennen und es ist heute alles möglich. So sieht das dann bei uns aus. Wir gehen wirklich alles durch. Du siehst hier verschiedenste Sachen. Wo bist du eventuell bei Google Plus, Pinterest, Instagram, bei Facebook? Alles wird mit rausgezogen. Wie sind deine Signale in Sachen lokale Auffindbarkeit und so weiter? Und dann gibt es am Ende eine wunderbare Auswertung, die wir zusammen besprechen können. Du kriegst das komplett umfangreich und ganz gläsern dargestellt, wie die Ist-Situation ist. -Situation ist und das Beste, welche Chancen sich daraus ergeben, welche Möglichkeiten da sind. Schauen wir uns das einmal gerade ganz kurz an, was der nächste Step sein könnte, wenn man weiß, wo ich stehe. Erstmal ist der nächste Step aus meiner Sicht. Nach diesem Video könnte seine erste Analyse, kann ich vorab schon mal verraten, kostet bei uns zum Beispiel gar nichts, ist ein Geschenk. Gerade hier in der Sichtbarkeitschallenge ähm, hat der Mike mich dazu auch noch genötigt, auf Deutsch gesagt. Wir werden euch das auf jeden Fall als Geschenk machen, dass wir so eine komplette Marktanalyse, wo stehst du, wo stehen deine größten Wettbewerber und so weiter, gratis für dich anbieten. Das Einzige, was du tun musst, du musst mir nur eine Nachricht schicken und wir vereinbaren Termin, wollen wir das besprechen. Mehr ist es nicht. Nächster Step. Wir machen als erstens eine Erfolgsanalyse, inklusive Tipps zur Sicherung. Das heißt, was funktioniert bei dir schon gut? Nicht aus deiner Sicht. Dies lassen wir ebenfalls danach mit einfließen, aber erstmal aus völliger unabhängiger Sicht Dritter. Wie würde ein neuer Kunde dich sehen? Dann, wie ist deine Sichtbarkeit an PC-Computern im Netz? Wie stark ist dein Wettbewerb? Und welche Lücken hast du? Kriegst du in einem 30-Seiten-Bericht genau aufgezeigt? Mobile Sichtbarkeit. Die PC-Sichtbarkeit hat häufig nichts mit der mobilen Sichtbarkeit zu tun. Das heißt, wie responsive, mobil ist deine Seite? Und gehen deine Kunden überhaupt mobil auf deine Seite? Manchmal bringt es nichts, das Mobil zu optimieren, wenn die Kunden dafür noch gar nicht offen sind in deinem Bereich. Lass es uns anschauen, wo es Sinn macht, die nächsten Vorteile für den Kunden zu bringen. Lass uns die Chancen erkennen. Wo kannst du welche Lücken am effektivsten nutzen und diese Chancen besprechen? Und du kriegst zu guter Letzt auch noch Conversion-Tipps. Das heißt, wie kriegen wir es hin, dass deine Kunden besser konvertieren, dass die Quote steigt, weil die Werbung kostet ungefähr immer das Gleiche, des Sendens, Sendens, Sendens. Wir oder ich bin vor allem mit meinem Team sehr daran interessiert, wenn wir Links senden, egal ob es ein gratis Post ist, das ist ja auch ein Senden und kostet auch Zeit und Geld, wie viel kommt davon zurück? Das ist entscheidend. Und das sind aus meiner Sicht die nächsten Steps. Und daraus entsteht dann beim Kundenwachstum.de das Marketing-Funnel-Konzept. Das ist das strategische Marketing-System. Und wir reden bei Kundenwachstum.de fast ausschließlich nur über Pull-Marketing. heißt, wir ziehen Marketing. Also wir ziehen nicht das Marketing groß, sondern wir ziehen den Kunden an uns heran. Der Kunde soll uns finden. Ich möchte dich als Unternehmer so platzieren und so sichtbar machen, dass der Kunde dich findet und du dann auf ihn zugehst. Das ist aus meiner Sicht das viel gelungenere, viel bessere Konzept, womit ich seit Jahren erfolgreich fahre und ich selber auch sehr glücklich darüber bin. Dann schauen wir uns die Kommunikation an. Wir haben ihn per Pull-Verfahren an uns herangezogen. Wie wird jetzt kommuniziert, dass er von sich aus bereit ist, den nächsten Schritt zu machen? Dass er glücklich ist, auf dich zuzugehen, dass er Spaß hat, eine Anfrage wirklich zu stellen? Denn Das ist der nächste Punkt, die Conversion, die wir uns anschauen. Wie findet jetzt die Umwandlung statt? Ja, und dann gilt es, das Ganze beständig zu optimieren und zu systematisieren, damit das einmal Geschaffene immer besser und besser wird. Ich habe folgendes Geschenk für dich. Melde dich jetzt zur Gratisanalyse an. Ich habe es eben schon gesagt gehabt. Das ist das, was ich hier für diese Challenge mit reingebe. Du kannst mir einfach eine Anfrage schicken oder du schickst mir eine PN-Nachricht oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an zum Beispiel Alle Daten werden gleich nochmal eingeblendet, Würdest, wirst du auch unterhalb des Videos finden und wir vereinbaren dann einen Termin zur Erstanalyse. Und gehen einfach mal alles durch. Das Ganze ist für dich komplett gratis, kostenfrei und unverbindlich. Du musst nichts kaufen, nichts unterschreiben. Das machen wir als reine Serviceleistung für dich im Rahmen dieser Challenge. Und dann habe ich Lust, mit dir gegebenenfalls zu skypen. Ich würde mich auf dich freuen. Ich habe Spaß darauf. Ich würde mich freuen, wenn wir viele Trainer, Coaches und Unternehmer aus dieser Challenge so weit beraten können, so weit die Sichtbarkeit steigern können, dass diese danach definitiv sagen, das hat mir was gebracht. Ich bin einen Schritt nach oben gekommen. Ich bin sichtbarer geworden und habe einen Nutzen davon. Wenn wir das erreicht haben, dann bin ich glücklich. Und wenn du dann am Ende Spaß haben solltest und sagen solltest, ach Mensch, ich besuche vielleicht doch mal ein Seminar bei dem oder irgendeinen Anspruch, dann steht das auf meinem Blatt Papier. Jetzt geht es erstmal darum, eine Analyse zu machen. Wo stehst du? Welche Möglichkeiten hast du? Und die bekommst du hier gratis. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Dein Christian Seigwasser von Kundenwachstum.de